Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, Alex. Nein, hey, bitte. Ich hab Problem. Bitte, ein Problem, Alex. Hey, und herzlich willkommen zu Minecraft Revenge 3. Es ist ein Minecraft-Projekt, ähnlich wie Varo, und wir starten heute später ins Projekt, das mein Kollege Stevie nicht konnte. und es geht direkt los. Gut, bist du ready? Bin ready. 3, 2, 1. Und drauf. Und ich bin. Hm? Ich bin am Baum. Bin hey, du bist unten mir. Wo sind wir? Wir sind ganz am Rand. Oh, ja, ja. Warte, ich bin oben dir. Ich baue da die Birke auf, aber ich. Schreiben. Was soll ich mal dem Admin schreiben, weil wir ja hier irgendwie am Arsch der Welt sind? Achso, wir sollten schon drinnen spawnen in der Mitte. Glaub schon. Achso, ja dann sollten wir den Admin Schein schreiben. Admin. Ja gut. Ich kann nicht du mal was abbauen. Ah doch, doch, ich kann was abbauen. Da hinten aber nicht also. also, spawnen. <lacht> Sorry Leute wegen der Folge kann sein, dass ich die Folge nochmal anfangen kann. Hey, aber schauen wir dass er Workbench. Ja? Ja, ja, warte, ich hab ich habe dem Admin mal geschrieben. Ja, ich mach noch nichts, verbot die nur mal dumm Ding. Ja. Gucken was er schreibt. Wenn ich mach mal einfach, warte mal, es gab auch mal ein... Oh, keine Ahnung, ey. Entweder er schreibt oder wir spielen einfach weiter. Keine Ahnung. Dann machen wir einfach weiter die Folge. Ja, okay, machen wir weiter. Ich mach einen ganzen Baum, gar nicht? Ja, ja, nimm gleich einen ganzen Baum, ist nicht alleine auf dem Server. Ja. Wenn das nicht ganz gut ist. Brauchen wir uns auch gar... Doch, naja, müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Workbench haben wir ja schon, gell? Ja. Na, was mache ich, Alter, bin ich komplett davon. <lacht> ich was hab grad zwei Workbench noch. Echt? Ja, aber brauchen wir später irgendwann einmal. Mach uns mal zwei Holzschwerter und eine, eine Pickaxe, gell? Ja, was? Ach, jetzt hab ich. Oh, war sehr schlau. <lacht> ich hab, hab ne Dings gemacht, ne Axt. Die kann ich dir geben, dann kannst du mal hier Holz ja, aufbauen. Ja, okay, ich wollte jetzt auch grad in dran bauen, aber ja. egal. Geil. die beste Stadt ever. Ja, ja. Schauen wir mal, ob wir vielleicht wieder ein paar Äpfel schicken, deshalb bin nicht so. Komm mal drauf. Ich glaub der Admin hat geschrieben lol. Lol? Ah äh, lol. <lacht> Beste Admin. Ja ja. <lacht> <lacht> LOL. LOL. Aber Hauptsache ist der Workbench in der Nähe, also da wo wir sind. ja. ja. Also, im Gegensatz zum Fight-Projekt fange ich gleich direkt an mit Äpfeln. Ja, direkt Äpfel. Mach uns, mach uns auch noch zwei äh, Steinschwerter, gell? Ja. Ähm, hast du schon irgendwas Tiere in der Nähe gesehen? Für ja, ja, ich hab schon ich hab, äh, drei Fleisch. Okay. Da oben sind noch Tiere. Alex, wo bist du? In der E-Post neben. Hey, sind wir noch da, komm. Ja, Bimcrafter. Ich bin bei der Workbench. Aber, äh, weiß nicht ob das ein Admin ist. Ja. Aufzuschreiben. Okay. <lacht> hey, du ist noch ein Workbench. LOL. Toll, kannst du mir jetzt schwer anzugeben? Hm? Ja. Ja. Okay. Hat den Server verlassen? Wieso ist der wieder weg? Keine Ahnung. Der hat keine Lust auf uns? Kannst eine Workbench kannst du abbauen und du... Ja, okay. Ich schaue aber ob die ich. Bäume, er kommt drauf und geht wieder runter. Ist auch schlau. Ja, arme darfst der genau. Schlau ist nicht mehr, ne? Ja, hier geht's auch direkt runter in der Höhle. Okay, ja. Wollen wir erstmal erst essen farmen und dann hier runter gehen? Ein bisschen essen ist gut ja. Ich hab drei. Drei Rind, drei Schwein. Eben gar nichts, außer anopfen. Alex, wo bist du? Ich bin wieder bei den Bäumen ganz am Anfang. Von ganz am Anfang, oder was? Ja. Ich schaut auf auf Seht ich nicht Ich bin gerade in nem Baum Zuhilfe! Ich werde ausgeraubt! Ich rette dich! Baummann Schalte zur Tat! In nem Baum! Ja, da auch Baum Okay ich mach, mal, ich mach mal einen Ofen, gell? Hm. Einen Kohle habe ich ja schon Dann Ich kann hm. nur ein bisschen Nahrung haben wo bist du eigentlich? Also. Hi. Hallo. So. Die Workbank abgebaut? Ja. Wo ist die andere? Die waren doch zwei. Da unten. Ja, stell die mal bitte hin, die Workbank. <lacht> ja? Ja, stell einfach hin. Irgendwie ist es gekauft, die Also auch so. oh, nicht wirklich. Ja, Katze. Katze jammert wieder rum. Ich wundere, Ich sehe auch keinen, wir müssen dann trotzdem mal weiter. Mhm. Hier gibt's ja nichts zu essen. Mhm. Da kein Zuckerrohr oder irgendwas. Ja, hier waren aber schon Leute, oder? Nicht bitte. Außer so ein random Drafting-Games. Ja, so also random einfach irgendwo hin gespawnt, wie er... Mhm. Was sagen, was sagen deine Hungerbalken, Alex? Am um 4, Habe ich schon weg. Okay. Dann ist die Gerd Fleisch, oder? Ja, ja. Was machst du? Äpfel farmen? Ja. Ja, gehen wir mal weiter. Hast du gerade einen Apfel gegessen? Nein, no, ich hab das Fleisch drücken. Schlaf ich, wenn du einen Apfel isst. Ja, <lacht> komm mit, wir laufen hier lang, oder? Ja. Oder wollen ach, wir. Oder über den Berg drüber, weil hier ist ja die Border links und rechts. Ja, geht, kennt nur drüber genau. Ja. Einer ist drauf, Bimcraft, der null killt. Also geht's ja. für die Kilste, oder? Ja, ja. ja die Kiel. <lacht> Ja, Wolf-Blaze, ist der Admin. Ah, okay. Da war ich ihm geschrieben, aber er soll mal drauf kommen, weil wir hinten irgendwo am Arsch der Welt gespawnt sind. Und ich auch keine ja, Ahnung hab, weil ich auch keine Ahnung hab, wo die Mitte ist. Ja, keine. Ich eigentlich auch nicht. aber auch keinen. Ich sehe keine Tiere, ey, was ist denn das für eine Welt? Ja, da Spielen wir da eigentlich auf Normal oder auf schwer wieder? Ähm... Um. <lacht> äußersten ende ja. <lacht> der <das> ist <lacht> lol wartet so. jetzt ja, du. ja gut ja warum nicht nein, weil da weiß ich dann gleich wo die mitte ist weißt du mhm. wir sind jetzt auf 2054 und 1096 sind 1000 blöcke weg von der mitte nicht schlecht, da aus der Borde. Ja, hier ist ein Schwein. Hol ich mir auch noch. Gut. Hier <lacht> unten ist auch eine Workbench. Hier runter. Ey? Mm. Die war eine Workbench? hier nee, aber auch keine Mitte oder sowas. Was, hier Alex, was hast du? hast <lacht> Was? Grasfarbe. Na, auf. brauchen kein Gras. Und da hinten. Nichts. Da wieder ein super Start bei varo Ja, besser kann man es nicht machen, glaube ich. Hm, prima. Wir spawnen irgendwann am Arsch der Welt. Dann in 15 Minuten rum, damit wir überhaupt irgendwo lang kommen. Und hier ist schon wieder die Border. Ja, und Zuckerrohr haben wir an und kannst auch anfangen. Aber hier sind Schweine. Haben wir Schwein gehabt? Da ist noch eins. juhu Wie viel Essen hast du? Außer ein Apfel? <lacht> Nein, Apfel nicht, gell? Oh, das ist Gold. <lacht> nee, nicht Kann der uns mal bitte TP das geht von unserer Zeit weg. Hm. Jetzt wird es mehr 5 mehr Minuten. Geh jetzt hier runter und bau Cola ab. Mach das immer? Ich schau mal, jetzt kommt langsam die Nacht. Ja komm, dann komm mit runter, der, der Server ist auf Hardcore eingestellt, gell? Echt, das heißt, wenn, wenn wieder ein Creeper kommt und wir da blöd rumstehen, kriegt man diesmal dies tierisch auf den Sack. Aber das sind so viele Tiere. Ups. Echt? Ja. Ja dann hau die weg und komm dann da runter wo ich Ja bin. mach. Weil hier ist, oh ein Creeper. Scheiße ich hab ein Problem, ich hab ein Problem Alex. Nein? Ey, ja, ich hey, bitte. Ich hab ein Problem. Bitte bitte. <lacht> ich hab ein Problem Alex. Ja was will ich machen, soll ich zurückkommen? Ne, passt schon. Yo, willst du mich schon wieder? Um ich bin da, ich bin da, ich bin raus, ich bin raus. <lacht> <lacht> Egal, du ah. wirst aus und mich aus dem stecken eingeben. Alter, das ist noch nicht... Ja, ich bin runter, dann stand hinter mir direkt ein Creeper. So okay, nice. Und dann vor mir, und der hat mich direkt von einem Skelett geschossen. Deswegen wäre eigentlich ganz nice, wenn du mit runterkommen würdest, weil da unten ist auch gleich Iron. Ja, das sind so super sch scharf und so. Das ja, ich sehe dich da drüben rumeiern. Ja. Warte, das nehme ich noch mit. Ja, ich komm schon zurück, okay? Ja, ich rag gerade ein bisschen. Jo. Jo, ich hab gerade 8 Schweinefleisch gekriegt und sechs ähm, Schaffleisch. Nice, Joo Jo, lass dir Zeit, hab mir Alex, wir haben ja keinen <lacht> Stress. Ha? Ich geh Bäume Pfff, Alex, komm nach Eier! Wir haben Zeit du? Hä? Wir haben dich gerade entdeckt. Ich recke hier gerade. Ich bin schon Level 2. Ich bin auch 2. Da unten steht noch das blöde Skelett. Warum kannst, mir kannst den du mir so eine Spielzacke geben? Sehr cool. Ja, hier. Ich gebe dir mein Fleisch dazu. Hier. hier runter, <lacht> gell? Hier Die runter. Spieltarki. Hier unten liegt sie. Wow. Volles Okay, Das ist runter. Hier ist jede Menge Iron. das mhm. kann man mit einer Holzspitzhacke ja, ja, nicht abbauen, gell? Nein. Ich könnte es aber noch im Ofen machen. Ja, <lacht> Player viel aus der Welt. <lacht> ich baue mir gerade da, da so viel volzspitzhacke Ich sammle gerade ein bisschen Iron. Da ist ein Zombie, da ist das ein Mini-Zombie? Da ist noch alles ein, oh, ein wilder Zombie. Oh, den weg. Jetzt schon wieder die Border! Echt? Hey. Achso, ja, nehmen. Danke. Okay. Ey du. Oh, Enderman. Enderman, gell, yeah, ich hab'n schon jetzt. Wie weit darf man eigentlich die Border einigen? Weiß also ich nicht. Er schreibt uns Hallo. Hallo? Hallo? So. Geh mal hoch und äh, hol mal den Ofen. Machst du noch einen zweiten Ofen? Alter! Ja. Was denn? Wurde geportet! Hey was, ich nehme den Ofen schnell mit. Na. No! <lacht> nice poisonous potato. Braucht du das überhaupt? Mein Essen und Ofen. <lacht> hey, die Potato sind für mich, oder? So. Ja komm mit, komm mit, wir gehen woanders hin. Ja, wer ist nicht spinnen. Wow Alter diese Kisten spawnen Spawn aber Wo bist du? Am Spawn hier, hier, hier. Yo, unser ganzes Fleisch ist weg Ja ja, wir kriegen es aber wieder vom Atmen. Wie schön hast du das? Ja, sieben Steine, ich glaube es war sogar mehr Hier kannst du auch essen Hier, hier ist Kuchen ja, ich bin grad voll. Ah, da, da hat man es wir Ja, wohin gehen wir jetzt okay, die Richtung? Wir rennen jetzt gerade irgendwie irgendeine ja, Richtung. wir müssen ja, wir müssen ja irgendwo hin. Die Aufnahme. LOOOL. In drei Minuten weg. 8 <lacht> <lacht> Minuten schon damit verdödelt hier einfach irgendwo hin zu eiern. Geil, Alter. Und da hat er mal Zucker angefunden. Ach, dafür lassen wir hier links weiterhalten. Beste Start eben. Ja, ja. Das war <lacht> Von wir hatten gerade so eine schöne Höhle, gell? Mhm. Wo es Wie. viel Iron gab. Sehr viel cool, Hier runter? Ja, das ist ja cool. Aus. <lacht> <What>? <lacht> ja. ja, ist schon jemand lang gegangen. Da ist eine Höhle. Wir wissen ja gar nicht, wo unser Spawnpunkt gewesen ist. Kats, wir rennen gerade irgendwo hin, wo ich schon wieder hinter uns ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, Alex, vorsichtig, geht's runter, so. Ja, zum so, runter, Bist du hinter mir? Ja. Hier, hier, hier, hier, hier. Also Schwein. Ach so, Schwein. Okay. okay. Vorsicht, hier geht's tief runter. Mhm. Ich Siehst du mich? Ja, ja ich bin da. Gut, lass mal, lass mal hier, hier okay. die Kohle dann abbauen. Was du das mit dem Kappelsturm, oder? Nein. Nice. <lacht> ja, es ist ja klar, dass hier schon jemand war, weil wir ja später starten, weißt du? Ja, ist nicht... Hast du Workbench mitgenommen? Ja. Ja okay der eine, wow, geil Wie viel Holz hast du? Ich hab 4 nur noch oh, jetzt ich hat er zwei hab 6 hab 3. Was hast du da gesammelt Ah, Eisen. Eisen Du hast ja auch Eisen eingesammelt, noch oder? Mhm Sind deine Gamma-Werte jetzt hochgestellt oder sind die immer noch weiter unten? Nee, die sind noch immer gleich, aber ich habe einen Shader drin und das funktioniert Achso, also, hast du einen Shader rausgenommen? Nein, ich bin drinnen ja, deswegen funktioniert es nicht, weil du einen Shader drin hast. Nein, das hat funktioniert. Ach so? <lacht> weil es dann nicht mehr dunkel ist. Die Aufnahmezeit von Drake in einer Minute, okay? Ja, okay. So, das ist hier oben drin, Fleisch, okay, habe ich auch noch. Weil ich habe einen Admin schon gebraucht, aber einen Shader benutzen wir. Ja. Wir müssen eh noch mal hoch, wir brauchen noch... Ich habe ja schnell eine Iron-Spitzhacke gemacht. Wir brauchen noch Holz, deswegen. Ich weiß ja nicht, wie viel du noch dabei hast. Ich 6 oder 3? Nein. Dann reicht das. Jo, was? Gute Iron. Irgendwo ich... ist das cool, oder? Ja, ich hab mir jetzt Iron Spitzhacke und Iron Sword gemacht. Jo, ja, okay. Das das so, 30 wir Sekunden, wir bleiben hier, oder? Hier ist ja noch nichts. Ja, okay. wir bleiben da. Okay. okay, Iron Sword hat er jetzt auch schon. Mhm. Hast du schon eine Eisenspitzhacke oder sowas? Nein. Unten ist eine Spinne, aber ich recke ja nicht. Ampel. Das hilft mal was her, damit ich das nächste Mal war. Ob es despawnt oder nicht. <lacht> nein, es despawnt nicht. Ja, geil, mal. Du hast die Folge diesmal überlebt und nicht gestorben, gell? Aber ja. das heißt ja noch gar nichts. Ey, nein, nein. Danke fürs Zuschauen, falls die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!